So wie sie in den Wald fuhren, stand Nordström unter Hochspannung. Schuter hingegen schien die Geschichte allmählich zu gefallen, wahrscheinlich, da er einen Sinn für die Jagd hatte. Jeden Herbst organisierte er die Gemeinschaftsjagden der Gemeinden Wispertal, Julianerdorf und Freiberg. »Auf dem Weg hierher ist mir nichts Ungewöhnliches aufgefallen«, sagte shooter, dem Nordströms Unruhe nicht entgangen war. »Ich meine...« »Außer den Bremsspuren deines Wagens natürlich.« Wieder grinste er. »Fast hättest du ihn in den Graben gelegt.« »Gesetzt! Man sagt in den Graben gesetzt!« Nordström knirschte mit den Zähnen und warf shooter einen Seitenblick zu. Aber shooter lächelte nur. Sein Kumpel war ein paar Jahre älter als er, ein dunkelhaariger Typ, der markante Züge besaß und durch sein umwerfendes Lächeln bestach. Er selbst war blond und hatte hellblaue Augen. Lange Zeit hatte er jünger ausgesehen, als er war. Doch die letzten anstrengenden fünf Jahre hatten sein Gesicht kantiger gemacht, härter. Nun war er auch äußerlich ein Mann, der auf die 40 zuging. »Wo genau war es?«, fragte Shooter. Nordström deutete mit dem Kinn nach vorn. »Hinter der nächsten Kurve, glaube ich.« Nordström dirigierte ihn an den Straßenrand. Da hinten hockte er auf der Straße. Er sah sich um. Eigentlich müsste der Kadaver neben der Straße liegen. Er stieg aus und inspizierte die Straße sowie die Straßengräben in beiden Richtungen, fand aber nur rissigen Teer und Gestrüpp. Kein Blut, kein Fell, kein toter Hund. »Verdammt! Er hat genau hier gelegen. Hast du vorhin wirklich nichts gesehen?« Shooter schüttelte den Kopf. Er war an einer Stelle neben dem Graben stehen geblieben und starrte auf den Boden. Aber hier sind deine Bremsspuren. Und Blut. Nordström erkannte die Stelle wieder. Das ist meins. Dort hat er mich erwischt. Shooter zog beunruhigt die Augenbrauen zusammen. Ich muss zugeben, bis gerade eben habe ich gedacht, du willst mich verarschen. Aber das hier sieht nach einem richtigen Kampf aus. Er kniete sich hin und deutete auf ein paar Spuren im Dreck. »Das sind tatsächlich Spuren mehrerer Hunde!« Er blickte auf und hob die Augenbrauen. Ob die alle vom selben besitze stammen? Vielleicht hat er sie ausgesetzt. Nordström hatte darauf keine Antwort. Er überquerte die Straße und lief ein paar Schritte in den Wald hinein, bis Schuter ihn stoppte. »Mark, warte!« Widerströmend drehte Nordström sich um. Shooter war wieder beim Pickup und griff auf die Ladefläche, um ein riesiges schwarzes Gewehr mit Zielfernrohr hervorzuholen. Ein technisches Meisterwerk, verglichen mit den herkömmlichen Repetiergewehren. Mit der anderen Hand griff Shooter sich ein zweites, etwas kürzeres Gewehr mit doppeltem Lauf. 1A Militärqualität. »Warum schleppst du die ganzen Knarren mit dir herum?«, fragte Nordström. »Bis zur nächsten Jagd sind es noch fast drei Monate.« »Eine alte Angewohnheit.« Shooters Tonfall sagte ihm, dass er nicht darüber sprechen wollte. Ihm fiel auf, dass er über Shooters Vergangenheit in Großbritannien nicht viel wusste, außer, dass er dort gegen den Willen des Vaters das Priesterseminar besucht hatte. »Du willst die Hunde erschießen?« Falls wir sie finden, ja. Was sollten wir sonst mit ihnen tun?« »Keine Ahnung. Darüber hatte er sich tatsächlich keine Gedanken gemacht.« »Na also!« Waffenbepackt kam sein Freund auf ihn zu. Ein britischer Pfarrer, der tief in seinem Herzen ein Cowboy war. Das hatte er mit seiner Bitte um Verstärkung nicht gemeint. Shooter streckte ihm das kurze, doppelläufige Gewehr entgegen. Er griff nach dem Lauf mit rechts, obwohl das weh tat Doch Shooter zog die Waffe zurück. »Haben wir uns in letzter Zeit gestritten?« fragte er. »Nein.« »Nicht über das übliche Maß hinaus. Hast du einen Grund, sauer auf mich zu sein?« »Nein. Bist du scharf auf meine Frau?« »Nein, Herrgott noch mal!« Nordström schüttelte verständnislos den Kopf. »Gut. Dann muss ich also keine Angst haben, dass du mich von hinten erschießt.« »Meine Fresse, Gordon! Du kostest mich den letzten Nerv!« Shooter grinste. »Here.« am besten, du hängst es dir über die Schulter. Er reichte ihm das Gewehr und lief in den Wald hinein. Zwischen den dichten Bäumen und Büschen war die Luft angenehm kühl. Eine leichte Brise wehte von den Hügeln herab, deren grüne Hänge sich westwärts bis nach Willemsburg erstreckten. Nordströms Anspannung wuchs mit jedem Schritt. Er hatte das Gefühl, jederzeit könne sich etwas aus dem dichten Grün auf ihn stürzen. Sein schmerzender Arm gab ihm ein Gefühl von Verletzlichkeit, und Das leiseste Knacken und Rascheln im Gebüsch ließ ihn herumfahren. Schweiß ran ihm in die Augenwinkel. Zudem begannen ihn die Insekten zu quälen. Mücken und Fliegen umschwirrten seinen Kopf, ein ständiges Summen und Brummen. Als er stehen blieb, um sich das Gewehr über die Schulter zu hängen, blickte sich Shooter zu ihm um. "Geht's noch?« »Ja.« »Schmerzen?« »Hm?« als ihm das Gewehr von der Schulter rutschte, fluchte er. Shooter schüttelte den Kopf. »Pass auf damit. Ich habe schon Männer gesehen, die sich selbst erschossen haben, bei dem Versuch, das Gewehr auf dem Boden abzustellen.« Er zeigte auf eine Stelle an seiner Kehle. »Hier rein und oben um Schädel wieder raus.« »Oh«, Nordström packte das Gewehr im Lauf, damit es nicht noch einmal abrutschte. Shooter nickte zufrieden. Ach ja, kommst du morgen früh in meinen Gottesdienst? Du weißt, wie ich dazu stehe. Sein Freund zuckte die Schultern und duckte sich unter einem Kiefernzweig. Ich dachte, du hättest nach der letzten Nacht vielleicht deine Meinung verändert. Und ich könnte endlich deine verlorene Seele retten. Das wirst du nicht schaffen. Und nebenbei bemerkt, es heißt Meinung geändert, nicht verändert. Ruhe! Shooter entsicherte sein Gewehr. »He, das ist nicht witzig,« sagte Nordström. Doch shooter stoppte ihn, indem er den Finger an die Lippen legte. Sie blieben stehen. Nordström horchte in den Wald. Er versuchte, sich zu orientieren, aber die Landschaft bot keinerlei auffällige Landmarken oder Anhaltspunkte. Shooter zeigte auf sein Ohr und machte eine Handbewegung nach rechts, dann duckte er sich und schob sich zwischen den Büschen hindurch. Während Nordström ihm folgte, schaltete sein Puls einen Gang höher. Er versuchte, sich so vorsichtig wie möglich zu bewegen, aber im Vergleich zu Shooters eleganter Art, sich zwischen den Kiefern hindurchzuarbeiten, kam er sich vor wie ein Trampeltier. Tannennadeln kratzten ihm über Hals und Wangen, Äste brachen unter seinen Füßen. Shooter blieb stehen und hob die Hand. Nordström verharrte wie angewurzelt und hielt den Atem an. Über ihnen knarrten die Kronen der hohen Bäume, sonst herrschte Stille. Sogar die Vögel waren verstummt. »Was ist los?« flüsterte Nordström. »Ein Schatten!« »Wie aus dem Nichts!« Jagte ein großes Tier auf sie zu. Nordström sah braunes Fell und weit aufgerissene schwarze Augen. Angst schoss ihm glühend heiß in die Adern. Er riss sich das Gewehr von der Schulter. Shooter wirbelte herum. Er hielt die Waffe im Anschlag. Einen Moment lang zeigte der Lauf auf Nordströms Brust, doch dann stieß Shooter ihn zur Seite, legte erneut an und drückte ab. Es knallte unglaublich laut. Nordström zuckte zusammen, seine Ohren pfiffen. Shooter spurtete an ihm vorbei, unter seinen schweren Stiefeln krachte das Unterholz, dann war er verschwunden. »Gordon?« Um Nordström herum breitete sich der stechende Geruch von verbranntem Schießpulver aus. »Gordon!« Keine Antwort. Alarmiert rannte Nordström los. Er wischte Äste und Zweige zur Seite, umrundete den Stamm eines umgestürzten Baumes und blieb wie angewurzelt stehen. Vor ihm hockte Shooter. Das Gewehr ein paar Meter neben ihm im Gras und starrte reglos auf eine dunkle Silhouette zwischen den Bäumen. »Was ist bei...« »Psst, nicht so laut.« Shooter schnitt ihm mit gedämpfter Stimme das Wort ab. »Ein Tier Da drüben. Bin gestolpert und hab das Gewehr verloren.« »Okay. Ganz ruhig.« Nordström legte das Gewehr an, entschlossen es zu benutzen, um seinen Freund zu schützen. Er bog den Finger um den Abzug. Das Tier bewegte sich, sprang vor und prächte auf Shooter zu. Nordström zog am Abzug. Klick. Was war los? Er drückte noch einmal ab. Klick. Das Tier brach durch das Unterholz, machte Kehrt und zischte in einer 180-Grad-Wendung davon. Nordström konnte gar nicht so schnell gucken. Da war es schon fort. Ein Hirsch prustete Shooter vom Boden aus. Holy shit, dass wir das überlebt haben! Er hockte auf den Knien und lachte sich die Augen aus dem Kopf. Nordström sagte, »Ich wollte ihn erschießen.« Shooter schaute zu ihm auf. Lachtränen liefen ihm über die Wangen. »Das habe ich gemerkt, Desperado. Aber es gibt ein eisernes Gesetz in der Waffentechnik. Du musst deine Knarre erst versichern, ehe du damit schießen kannst.« Er lachte weiter und Nordström knurrte, »Es heißt entsichern.« und jetzt beruhige dich mal wieder. Er lief den Weg zurück, den sie gekommen waren. Er hatte genug. Shooter folgte ihm. Sieh doch das Positive. Keine tollwütigen Hunde, kein Kampf auf Leben und Tod. Vielleicht sind sie längst wieder dahin zurück, woher sie gekommen sind. Er blieb stehen, um einen Hufabdruck zu betrachten, den der Hirsch hinterlassen hatte. Nordström lief schweigend weiter. Nach dem Adrenalinstoß kam die Erschöpfung wie eine Keule und er hatte plötzlich Mühe, auf den Beinen zu bleiben. Der Schmerz in seinem Arm schwoll an, silberne Sternchen tanzten vor seinen Augen. »Hey, Mark«, shooter trat neben ihn jetzt wieder ernst, weil er spürte, dass sein Freund litt. »Ich werde Sven Bescheid sagen«, Nordström nickte und wandte den Kopf ab, damit Shooter nicht sah, wie er genervt die Augen verdrehte. Sven Denver war einer der Ranger im Nationalpark, der ein paar Kilometer weiter nördlich begann. Und in Shooters Augen war er ein perfekter Mensch, ein Held, der für alle Notlagen des Lebens eine Lösung parat hatte. Der Typ kotzte ihn an. Shooter legte Nordström von hinten die Hand auf die Schulter. »Der fahren zurück. du solltest dich ausruhen. Damit hatte er recht und Nordström legte keinen Widerspruch ein. Jedoch verzog er verächtlich das Gesicht, weil ein erwachsener Mann das so machte, wenn er die Fürsorge anderer zu spüren bekam. Im selben Moment krachte und raschelte es hinter ihnen. Der Boden erzitterte, während das Krachen zu einem Dröhnen anschwoll. »Was ist das?« rief Nordström. Schutter blickte sich um. »Ich weiß nicht. Oh, Jesus!« Unzählige Rehe rannten den Hang herauf, direkt auf sie zu. Sie schienen in Panik aus dem Wald zu flüchten. Selbst die Anwesenheit der Menschen hielt sie nicht auf. Nordström und Schuter wichen hinter einen Baumstamm aus und beobachteten den Ansturm mit großen Augen. Hast du so etwas schon einmal gesehen? rief Nordström. Er sah im Augenwinkel, wie Shooter den Kopf schüttelte. Nein. Die Tiere stürmten an ihnen vorbei, brachen durch das Unterholz auf die Straße und verschwanden talwärts hinter der Kurve. Shooter blickte ihnen nach. Irgendetwas hat sie zu Tode erschreckt. Er kratzte sich am Kopf auf der Suche nach etwas, das ihm die Sache erklären konnte. Nordström half ihm auf die Sprünge. Hunde! Shooter packte die Gewehre auf die Ladefläche des Pickups. Nordström bemerkte den neuen Aufkleber auf der Stoßstange. Neither shall they say, low here or low there, for... Behold, the kingdom of God is within you. Nordström mochte Schutters liberale Art, seinen Glauben zu leben. Dennoch konnte er der Sache nichts abgewinnen. Er war Atheist auf eine ganz und gar illiberale Art. Als er den Wagen umrundete, erweckte etwas am Boden seiner Aufmerksamkeit. Eine feine rostrote Spur, die auf die Straße zuführte. Er tippte mit dem Zeigefinger hinein und zerrieb den Abdruck zwischen den Fingerspitzen. »Eindeutig. Es war Blut. Die Spur war so fein, dass Sie sie vorhin nicht entdeckt hatten. Sie führte bis zur Mitte der Straße und hörte dort auf. Er lief ein paar Meter hin und her, aber bis auf einige Zigarettenstummel fand er nichts. »Meinst du, der Förster hat den toten Hund weggeschafft?« fragte er. »Der Förster?« Schutter versuchte, seinem Gedankensprung zu folgen. Normalerweise wird der Tierarzt informiert, wenn jemand einen toten Hund findet, wegen der Chip-Implantate. Kennst du den zuständigen Tierarzt? Hier in der Gegend müsste das dieser junge Typ sein, Fairman, ein Freak. Raucht er? Rauchen? Warum? Nur so. Soweit ich weiß, kifft er hin und wieder. Hm, kannst du ihn anrufen? Klar. »Wenn er bekifft ist, ist er ganz in Ordnung.« Auf dem Rückweg schwiegen sie eine Weile. Nordström versuchte, wach zu bleiben. Er presste die Hände an die Ohren. Das Klingeln, das der Schuss ausgelöst hatte, war noch da. Shooter blickte starr auf die Straße. Auf der Ladefläche rumpelten die Gewehre. Pamela sagt, »Du sollst heute Abend zum Essen vorbeikommen.« Shooter setzte den Blinker und warf einen Blick in den Rückspiegel. »Und?« »Kommst du?« »Klar.« »Sie sagt auch, ich soll dich im Blick behalten.« »Nicht nötig.« »Sieh dich doch an, Mark. Du kannst keine Sekunde auf dich selber aufpassen.« »Ach, halt doch die Klappe!« Nordström legte den Kopf auf die Kopfstütze und nickte ein. »Mark?« »Hm?« »Mark, wach auf! Wir sind da!« »Nein.« Willst du jetzt endlich die Augen aufmachen?« »Na gut«, er öffnete die Augen. Wartende Patienten vor seinem Haus. »Oh nein«, er schloss die Augen wieder. »Ich kann sie wegschicken, wenn du willst«, Nordstrom überlegte. »Nein, ist schon in Ordnung. Ich sage Ihnen, Sie sollen am Nachmittag wiederkommen, falls kein Notfall dabei ist.«